In diesem Video geht es um die Formel für den Prozentwert W ähm, und es geht um zwei Sachen eigentlich sogar. Es geht darum, eine Formel zu haben für den Prozentwert W, eine Strategie, wie ich den ausrechnen kann, und diese Formel zu wissen. Und das müsst ihr einfach wissen für eine Arbeit oder einen Test oder ähnliches. Ne? Keine Ahnung, wann die nächste Arbeit geschrieben wird. aber ähm, Trotzdem gehört das zu den Sachen, die ich euch so vermitteln muss, dass ihr sie wisst und ich frage das ab. Es geht mir eigentlich noch viel mehr als Mathelehrer darum, euch zu zeigen, wie komme ich zu so einer Formel, dass ihr eine Strategie für sowas habt und dass ihr das später selbst mal für ganz andere Probleme auch verwenden könnt. Das ist eigentlich für mich Mathematik und das möchte ich hier in dem Video zeigen und am Schluss haben wir dann ja auch die Formel, die man auch auswendig lernen kann. Die Formel zu wissen ist das Minimum und eine Strategie im Laufe der Zeit zu sehen, wie man das selbst machen kann, das ist dann sozusagen die Kür. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Formel haben will, zum Beispiel für diesen Prozentwert w? Ich selbst mache es so, dass ich mir viele Beispiele raussuche und das immer wieder neu rechne und bei diesem Rechnen versuche ich darauf zu achten, ob irgendwelche Rechenschritte immer wieder gleich sind ob es irgendein Rezept gibt, das ich wem anders sagen kann, rechne erst so und dann so und am Schluss hast du das richtige Ergebnis. Das ist eine Formel, nicht mehr und nicht weniger als ein Rezept. Ich habe drei Beispiele rausgesucht, an denen wir das nachvollziehen. Es ist viel besser, wenn man die Beispiele wirklich in dem Moment überhaupt erst anfängt zu rechnen und zu lösen. Also alles Blaue sollte da eigentlich weg sein, sondern das sollte ich jetzt erst machen. Dann wird das Video aber zu lang. Lasse ich jetzt sein. Erstes Beispiel. Ich habe 3.000 Tonnen Eisenerz und ich möchte wissen, wie viel sind 45% davon, weil das Eisenerz ein Eisengehalt von 45% hat. Ne? Wie viel Eisen kommt da raus? Wie rechnete ich das? Ich musste die 3.000 Tonnen durch 100 rechnen, denn ich wollte erstmal mal auf 1% kommen, und dann mal 45 und dann kam ich auf meinen Prozentwert. Okay. Nächstes Beispiel. Ich mache so viele Beispiele, bis ich meine, ich habe eine Strategie gefunden. Ich habe 550 Schüler und ich möchte wissen, wie viel sind 38% davon, denn das sind die Schüler, die mit dem Fahrrad fahren oder keine Ahnung was. Wie rechne ich das? Ich rechne durch 100, denn das sind ein... Jetzt fange ich an stutzig zu werden, denn das sind 1%. Das habe ich doch eben auch schon gemacht. Ist das immer so, denn dann wäre das ein Fall für mein Kochrezept, dass ich sagen kann, ich muss immer durch 100 rechnen. Ja, das ist auch hier so. Also dieses Durch-100-Rechnen ist ein Bestandteil meiner Formel. Ich schreibe mir das einfach schon mal hin. Durch 100 muss bitte gerechnet werden. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Muss denn immer das Es muss leider nicht immer das gleiche Durch-100 gerechnet werden. Mal 3.000 Tonnen, mal 5. Aber, ihr seht das auch, oder? Es muss immer der Grundwert durch 100 geteilt werden. Ich habe immer oben angefangen zu rechnen beim Grundwert. Okay, also nehme den Grundwert, teile ihn durch 100. Das wäre so ein typisches Rezept. Und dann... Muss ich mal 45, ich muss nicht immer mal 45 rechnen, mit welcher Zahl muss ich denn dann mal nehmen? Kann ich das verallgemeinern und jemandem als Rezept mit sagen? Also es muss anschließend multipliziert werden, ja, mal, ja ihr seht schon, ne, ich sollte es nicht zu lange rauszögern, mal diesen Prozentsatz. Ich selbst mache es inzwischen gerne so, dass ich versuche, mir dann nochmal klarzumachen, ähm, wird das immer so sein? Das ist jetzt bei drei Beispielen so, ist es für mich irgendwie logisch, dass das immer so ist. Werde ich immer durch 100 teilen wollen? Ähm, es mag Beispiele geben, zum Beispiel hier, wenn ich dass ich vielleicht nicht unbedingt durch 100 teilen müsste, aber es wird immer mit der 100 funktionieren, ja, weil ich nämlich immer über die 1 gehen kann und von 100%, die ja wirklich auch immer da oben steht, komme ich auch immer mit durch 100 zur 1. Ich muss anschließend garantiert immer mit genau diesem Prozentsatz mal nehmen, wenn ich vorher 1% hatte. Also solche Überlegungen kommen für mich dann noch mit hinterher, dass ich versuche nochmal durchzugehen, macht dieses Rezept gerade Sinn. Aber hier macht es Sinn, das kann ich euch versichern. Und ich kann also wem anders sagen, wenn du den Prozentwert ausrechnen möchtest, dann nimm bitte den Grundwert, teile es durch 100, und multipliziere anschließend mit der Zahl vom Prozentsatz. Das war's. Das ist schon eine Formel. Okay, die Mathematiker nutzen gerne irgendwelche oder nutzen nicht so gerne Worte. Die schreiben dann lieber irgendwelche Buchstaben dafür. Das können wir ja gerne machen. Die Buchstaben kennt ihr schon längst. Der Buchstabe für den Prozentwert ist richtig, ein großes W. Ähm, der Buchstabe für den Grundwert ja, ist ein großes G. Das Ganze durch 100. Ihr kennt das inzwischen schon, dass ich sowas immer so gerne als Bruch schreibe. Dieses Doppelpunkt, das mag ich nicht so gern. Und äh, mal den Prozentsatz. Ja, mal klein P. Oder auch mal P Prozent, weil wir das ja gesagt hatten. Aber dann hätte ich bitte auch durch 100 Prozent rechnen sollen. Beides gibt es, ne? ähm, euer Buch macht es, ich schaue gerade eben mal nach, da steht das ja alles auch drin, das macht es ohne Prozentzeichen, dann nehme ich hier die Prozentzeichen auch beide Male weg. Entweder beide Male weg oder beide Male da. Ich habe in euer Buch geschaut, ich sehe dort ähm, die Reihenfolge der Schritte, ist bei denen ganz klein bisschen anders, deswegen schreibe ich das noch zusätzlich hier hinterhin. Ob ich erst durch 100 Teile, und dann mal p nehme. Oder ob ich erst mal p nehme und dann durch 100 teile, ist egal. Kommutativgesetz der Multiplikation oder allgemeiner der Punktrechnung. Ne? Das heißt, ich darf es von der Reihenfolge so schreiben, dass ich sage, ich nehme g. Ich möchte vielleicht erst mal nehmen, und zwar mal p, und dann durch 100 teilen. Und macht da gerne auch so einen Bruch raus. Und jetzt haben wir die Formulierung, die auch euer Buch verwendet. Ja, das hier unten ist die Formel. Lernt sie bitte, solltet ihr auswendig wissen. Welches von beiden ist mir egal, Gleichheitszeichen hier oder dahinter ist das. Und vielleicht kriegt ihr es auch hin, selbst Formeln später irgendwann mal zu entwickeln. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, sogar schon üben für, weiß nicht, das Berechnen des Grundwertes oder des Prozentsatzes. Aber das ist es erstmal hier. Danke.